Hallo, mein Name ist Christian Walter von Tradevoda und heute würde ich Ihnen gerne einmal unser neues Videoprogramm vorstellen, dass wir Sie jetzt einmal wöchentlich mitnehmen, Ihnen die interessantesten Entwicklungen der Märkte hier mit zeigen und ja vor dem Hintergrund wäre es natürlich super, wenn Sie unseren Kanal abonnieren, dass Sie auch keines dieser nächsten Videos mit verpassen. Um was geht es genau? Wir schauen uns einfach an, wo sind denn große Investoren in den Markt gegangen? Was ist denn in dieser Woche Aktuelles ähm, passiert? Welche Werte haben jetzt ähm, überperformt, ähm, die jetzt deutlich besser als der Markt gelaufen sind? All diese Sache, Sachen wollen wir uns im Detail einmal anschauen, sodass Sie das immer ähm, aktuell zur jeweiligen Woche hier mit an die Hand bekommen. Und äh, weitere Informationen finden Sie natürlich wie gewohnt auf unserer Webseite, wo Sie sich auch für aktuelle Webinare oder ähnliche ähm, Veranstaltungen anmelden können. Von daher schauen wir jetzt direkt mal auf den Bildschirm und ähm, werden uns mal die interessantesten Titel hier gemeinsam anschauen. Ja, in der vergangenen Woche hatten wir auch wieder einige interessante Titel hier bei uns auf dem Schirm, was Sie auch regelmäßig in den jeweiligen live mitverfolgen können. Um Ihnen nur einmal einen kleinen Eindruck zu geben, ähm, was letzte Woche besonders interessant war, hatten wir zum Beispiel hier den Wert von Blackberry. Blackberry mit einem Riesensprung über 9 Dollar in der letzten Woche. Wir gehen davon aus, dass sich das jetzt hier ein Stück weit auf einem Niveau ja zwischen 9 und 8 Dollar höchstwahrscheinlich etwas beruhigen wird. Also nicht von großen Anstiegen in der Form haben hier für Blackberry eine spezielle Optionskombination eröffnet. Auf jeden Fall Blackberry aktuell in ganz interessanter Wert, auf den man auf jeden Fall mit achten sollte. Wir hatten, glaube ich, schon vor zwei, drei Wochen das letzte Mal schon über Tesla gesprochen. Wenn Sie sich zurück zurückerinnern, da ging es darum, dass wir hier einen Aus Ausbruch über 500 Dollar aktuell sehen. Der ist schon lange Geschichte, kann man sagen. Wir hatten gestern wie Sie links ganz gut im ähm, Chart sehen können, neues ähm, Allzeithoch bei Tesla mit 600, ähm, ja weit über 640 Dollar war das, 646 Dollar. Man sieht die Allzeithöchststände immer ganz gut an diesen blauen Punkten, die Sie hier auf der ähm, über der Kerze jeweils sehen und ähm, auch letzte Woche hat sich hier einiges angebahnt. Auch die Aufnahme in den S&P 500, wo natürlich dann auch je nach ähm, Hedgefondsmanager einige andere ähm, Tesla mehr gewichten müssen in ihren Portfolios, ähm, hat sich auch nochmal ein positives Signal gebracht. Ähm, hier sind wir etwas konservativer angegangen, dass wir einfach sagen, Tesla bleibt jetzt über diesen 500 Dollar, ähm, gibt es ja verschiedenste Strategien, und wie gesagt, für all das würde uns freuen, wenn Sie auch gerne mal bei der Live-Schaltung reinschauen, weil dann sehen Sie das nicht erst nach zwei, drei, vier, fünf Tagen hier auf dem YouTube-Kanal, sondern können das Ganze live mitverfolgen. Ja, Bei Tesla glaube ich, dass die 500 Dollar Marke dann auch bis zu Weihnachten auf jeden Fall halten sollte. Mal sehen, welche Höchststände wir bis dahin noch erleben. Bleibt auf jeden Fall. Ein ganz interessanter Wert, den man mit Sicherheit ähm, hier weiter beobachten sollte. Ein anderer Wert äh, ist das Symbol CX ähm, mit dem Namen CEMEX, ähm, Wert aus Mexiko. Und hier gab es auch einiges an ähm, erhöhten Optionsvolumen. Wir können das hier nochmal ganz gut darstellen. Ähm, was wir hier vor allen Dingen auf der call -Seite sehen, das waren Volumen hier die bis zu 160.000 auf der Call-Seite ging, also man spekuliert auch hier auf einen äh, weiteren Ausbruch, das war relativ langfristig, ähm, jedenfalls für options -Trades. das ging hier bis in den April rein, ähm, dass man hier auf weitere Steigungen deutlich über die 5,50 Dollar Marke setzt ähm, und ähm, ja, hier gab es auch eine ganz spezielle Optionskombination, die uns selbst bei Seitwärtsbewegung hier einen guten Gewinn bringt. Stichwort Kalender Call. Also CX, auch ein weiterer Wert, der in der letzten Live-Schaltung hier besonders aufgefallen ist. Und den letzten Wert, den ich Ihnen noch vorstellen möchte, das ist auch der, der glaube ich so kurzfristig gesehen den größten Gewinn mitbringen kann. Da haben wir ein Wert aus dem Halbleitersegment Taiwan Semiconductor mit dem Symbol TSM. Hier gab es auch einiges an, erhöhtes, an erhöhtem Chorvolumen, ähm, was wir in der Form ähm, genutzt haben und uns auch hier für einen Einstieg entschieden haben. Leider ist der Wert heute schon wieder ein kleines Stück zurückgekommen, aber ähm, ja, aktuell. Waren wir heute über 100 Prozent bei dem Long Call bis 18. Dezember auf 108 im Gewinn. Den Wert hat es ja zwischenzeitlich schon mal erreicht. Also da ist auf jeden Fall noch einiges Luft nach oben, zumindest jetzt im kurzfristigen Bereich, dass wir vielleicht da bis zum 18. Dezember auch noch die ein oder andere weitere Aufwärtsbewegung sehen werden. Ja, das mal soweit für den Moment. Und ähm, für weitere Infos, weitere Signale können Sie sich gern direkt auf unserer Homepage ähm, im Bereich der Live-Schaltung ähm, registrieren. Das heißt, ähm, dort kann man sich das Ganze auch einmal ähm, einen Monat kostenlos mit anschauen. Ich möchte zum Schluss Ihnen kurz noch mit zeigen, dass Sie auch wissen, wo Sie das Ganze finden, wenn Sie hier direkt auf der... Webseite sind, dann ähm, ja, können Sie in der Form direkt auf Seminare und Webinare gehen. Dann finden Sie den Bereich Live-Schaltung und ähm, können sich hierfür auch dann einmal ähm, kostenlos registrieren. Also das, wie gesagt, im Bereich Seminare und ähm, Webinare dann dementsprechend ähm, hier die Live-Schaltung ähm, auswählen. Ansonsten vielleicht kurz eines ähm, zum Abschluss. Und zwar finden Sie auch ähm, weitere Informationen zu einzelnen Werten wie zum Beispiel hier Tesla oder wir haben ja General Electric sowie Pfizer auch in den letzten äh, Videos gesprochen. Ähm, dementsprechend auf dem Blog ähm, in der jeweiligen Sprache, wie Sie es ähm, ja, benötigen und können da auch nochmal weitere Informationen nachlesen.